Guten Morgen nach Köln. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Ampelkoalition will heute offenbar ihre Pläne für einen klimafreundlichen Austausch von Heizungen auf den Weg bringen. Nach Berichten beschäftigt sich das Kabinett heute mit dem Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes. Um den Klimaschutz voranzutreiben, sollen Öl- und Gasheizungen schrittweise ersetzt werden. Neue Heizungen sollen von 2024 an mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Wie solch eine Umstellung konkret aussehen kann, dazu äußerte sich der Unionsexperte Jung im gemeinsamen Morgenmarkt. Magazin von ARD und ZDF wir reden aber ja auch über die Zukunft und da erwarten wir Innovationen und da ist es falsch, sich es einseitig zu verengen, vor allem auf die Wärmepumpe, die hat ihre Berechtigung, die ist ganz oft eine gute Lösung, aber dieser großen Herausforderung, die wir haben, da braucht man eine Breite und da muss man andere Optionen zulassen, das plant man nicht am grünen Tisch im Ministerium, es sind Millionen Entscheidungen vor Ort in den Häusern und deshalb braucht man einfach die Ansage, die Heizung muss klimafreundlich werden, aber wie es gemacht wird, Wärmepumpe, Wärmenetz, Wasserstoff, Holz Holzpellets, Solarthermie, das muss vor Ort entschieden werden. Von Handwerkern, Energieberatern und am Ende vom Häuselbesitzer selber. Pendler und Reisende müssen sich am Freitag erneut auf massive Zugausfälle im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Wie die Gewerkschaft EVG am Morgen mitteilte, sind ihre Mitglieder aufgerufen, zwischen 3 und 11 Uhr am Vormittag die Arbeit niederzulegen. Die EVG will damit den Druck auf die Bahnarbeitgeber im laufenden Tarifstreit erhöhen. Sie fordert 12% mehr, monatlich aber mindestens 650 Euro. Auch Flugreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Ver.di hat für Donnerstag und Freitag in Hamburg, Düsseldorf und Köln-Bonn zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Deutschland hat der Ukraine das zugesagte Flugabwehrsystem Patriot geliefert. Das teilte die Bundesregierung mit. Die ukrainische Luftwaffe bestätigte den Erhalt zunächst nicht. Ein Sprecher erklärte aber, das Patriot-System sei bahnbrechend, weil damit russische Raketen auf größere Distanz abgefangen werden könnten. Auch andere Länder wie die USA und die Niederlande hatten Kiew das Flugabwehrsystem zugesagt. Deutschland ist bislang das erste Land, das geliefert hat.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 Der US-Nachrichtensender Fox News hat im Verleumdungsstreit mit einem Hersteller von Wahlmaschinen einem Vergleich zugestimmt. Der US-Sender will umgerechnet etwa 719 Millionen Euro an das Unternehmen Dominion zahlen. Dadurch konnte Fox News quasi in letzter Minute einen Prozess abwenden. Laut Dominion hatte der Sender die Falschnachricht verbreitet, dass mit den Wahlmaschinen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 manipuliert worden seien. Fox News räumte Fehler ein. Polen, Israel und Deutschland gedenken heute gemeinsam des Aufstandes im Warschauer Ghetto, der vor 80 Jahren begann. Damals setzen sich jüdische Widerstandskämpfer gegen die Deportation zehntausender Bewohner in die Vernichtungslager der Nazis zur Wehr. Erstmals wird mit Bundespräsident Steinmeier ein deutscher Staatsgast eine Rede bei der offiziellen Gedenkfeier in der polnischen Hauptstadt halten. Auf Einladung des polnischen Präsidenten Duda nimmt auch Israels Staatsoberhaupt Herzog teil. Und hier die Wetteraussichten. Heute im Süden und später auch im Osten gebietsweise Regen und vereinzelt Gewitter. In den nordwestlichen Landesteilen oft sonnig. 6 bis 16 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Hier geht es jetzt weiter mit Live nach 9 mit Isabel Varell und Peter Grossmann. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.